Bildung entsteht, wenn Menschen sich beteiligen, gemeinsam partizipativ Lehr- und Lernprozesse gestalten und eine gemeinsame Vision entwickeln. Eine Vision von Schule, die gekennzeichnet ist durch ein Arbeiten auf Augenhöhe, einer positiven Fehlerkultur, offenen Denkräumen und gemeinsamen Entscheidungen, bei denen die klassischen Gatekeeper-Mechanismen aufgelöst werden.